Ja, es deutet alles darauf dass äh, die Schwankungen zunehmen. Ich Das yes. ist leider so. Ähm, und wieso? Wieso sie zunehmen? Ah, ja. Ja. ja, das ist. da gibt es verschiedene Theorien. Also, also es gibt verschiedene Theorien. Und hat, man schaut ob es mit bei crash Crashs an. Und man ist der Meinung, dass es vor allem mit, ähm, zum Beispiel mit Computer-Trading zu tun hat. Ja. Dass die das wie prozyklisch machen. Ich habe den Eindruck, es hat damit zu tun, dass die Menschen leichter innen und rausgehen können. Du kannst jetzt auf die Map sagen, ich gehe jetzt komplett aus dem Markt raus. Mhm. Weißt, kannst du bei Via, kannst du sagen, alles verkaufen in einem Cash. Für uns ist es schwierig, möglichst anrüten müssen oder sogar dich identifizieren. Ja. Und jetzt kannst du viel schneller reagieren und dieser Ding ist dann schnell gemacht. Ja. Der ist weit also okay. schnell gemacht. Und wenn sich das quasi summiert, wie viele. Und wenn viele Leute left swide machen, dann geht es einfach viel tiefer ab. Okay. Also das ist sicher etwas, was auch dazu kommt. ist, dass die äh, Transaktionskosten sind viel tiefer geworden. Also wenn es dir etwas kostet, zu weißt du, wenn es mm -hmm. kostet, ja. machst du es eher ja. nicht, ja. ja. Überleist es zweimal. Ja. Je billiger das wird, ja. desto mehr überleistest okay. du es. ist sicher auch ein Designfehler beim Viag, dass sie dir das quasi nicht belastet, dass ja. du swipst. Ja. Also sie müssen eigentlich eine, eine Änderung der Strategie, müssen sie dich belastet, damit es, oder sagen wir mal sie machen, du darfst es einmal machen gratis, ja, okay. aber nicht regelmäßig, oder? Ja. Also ich, denkt, das ist so, das sind so Qualen, wo die Volatilität herkommt. Und dann ist es auch noch etwas, Zinsen sind ja so tief, oder? Mhm. Wenn die Zinsen sehr tief sind, dann haben, das ist wie ein rieser Hebel, weißt? Du also musst dir vorstellen, 1% von zehn also wenn du von 10% Zinsen auf 11 gehst das ist das nur eine Veränderung von 10%. Mm -hmm. Wenn du von 1% auf 2% gehst, ist es du das 100%. 100%. Ja. Und da hast du viel höhere Hebel drin. Ja. Also wir sind momentan, je näher du zu Null kommst, ist, die Null ist unendlich, ja unendlich, ja. Also da sind immer mehr Hebel. Ja. Und du bist eigentlich jetzt in einer Situation, in der die ganzen Assets extrem teuer sind, sagt man, die Aktien und Obligationen. Und noch lange können teuer bleiben, ist aus denkbar, wenn sie zu mm -hmm. so tief bleiben. Wenn sie sich aber ein Kli verändern, können sie sehr stark reagieren. Okay. Also man ist in einer viel heikleren Situation mit tiefen Zinsen. Also zusammengefasst, äh, lieber Hermann, äh, ratest du mir, wenn ich dich richtig okay. verstanden habe, das so weiterzumachen, einen Betrag, den ich verschmerzen kann, in eine langfristige Anlagestrategie zu investieren und anhand dessen, was, was ich gut finde. Und das quasi dann dort einfach auch zu lassen. Und gleichzeitig ja. darauf zu verzichten, äh, den Glücksspieler zu aktivieren, die Ich würde jetzt noch nicht machen. Würdest du noch nie machen? Ich würde zwei, drei Jahre haben. Quasi und, und aufgrund dann von einer gewissen Erfahrung und Sachkenntnis. Und dann, weißt, das kommt dann so, okay. das Bedürfnis kommt sowieso. Ja, okay. okay. Ja, nein, ich, ich, ich, für mich ist es, wie gesagt, alles sehr neu. Und ich, habe dann, ich habe dann schnell gemerkt, okay, das, ist, das überzeugt mich, dass man das langfristig anschaut und behandelt. Aber gleichzeitig habe ich gemerkt, es ist aber, ich habe mir es ein bisschen spannender vorgestellt. Oder es läuft ja jetzt also, wie nie. Ich bin überhaupt überrascht, dass du angefangen hast. Was hat dich denn dazu bewogen, plötzlich selber die Sache in die zu nehmen? Also grundsätzlich, äh, die Sachen, die du mir gesagt hast, über, darüber, dass Banken und Versicherungen so viel Gebühren nehmen, dass, dass ich denen einfach äh, den Lohn finanziere mit meiner Anlage das hat mich gestört. Ich kann etwas <lacht> Autonomeres. Also wählen. Der, der, der Grundimpuls äh, war, wo du gesagt hast, eben eine genossenschaftliche. Äh, wie hast du es genannt? Eine Genossenschaft? Ja? Eine 3a Genossenschaft. Ja, -Genossenschaft. Also, ich finde, der, find, der Gedanke hat mich, hat mich halt überzeugt. Und dann hast du mich gebeten, äh, äh, deine Texte zu überarbeiten. Und dort habe ich gemerkt, Moment mal, im Vergleich zum letzten Mal, als ich das gemacht habe für dich, oh, habe ich das Gefühl, ich verstehe es besser. Und fangt mich auch an interessieren, oder? Okay. Und ähm, ich hatte immer so eine Abneigung gegen, äh, gegen Aktien, weil das für mich sehr bei der bei der Habgier Okay. Und das ist auch etwas, was sich was ich verändert hat, weil mittlerweile für mich äh, hat sich verschoben zum Thema Sparen. Genau. Ja. Oder? Also, und. und, und äh, Erarbeitung von Altersguthaben. Es geht, ich sehe es jetzt mehr dort. Und, und, äh, aber das ist auch wieder eine persönliche Angelegenheit. Also dass, dass, dass ich äh, Geld oder Besitz oder, oder das Streben nach Besitz so, so quasi wie a priori verurteilt habe als etwas Verwerfliches. Und mittlerweile sehe ich einfach, ein ja, Leben hat nun mal seine Kosten. Und es ist nicht lässig, wenn du die nicht bestreiten kannst. Das ist yeah. blöd. Und, äh, ich fühle mich halt einfach besser, wenn ich wenn ich äh, habe, auf denen ich kann mich abstützen oder einfach auch absetzen, oder. Und du hast lieber größere Polsterli, als dass das ein Teil von Polsterli bei der Bank ist, quasi. Oder? Darum machst du es jetzt selber? Ja, es stört mich auch, dass, dass quasi die Bank das für mich nimmt und eigentlich keine Leistung erbringt. Also zu nehmen. Und am Schluss mir das zwar zurückgibt, aber wirklich vermindert. Ich finde das nicht okay. Ja. Das will ja. dich nicht. Hast du, die, hast du nie Angst gehabt, du könntest es nicht? Mal äh, Natürlich einfach aufgrund mangelnder äh, Kenntnis Kenntnis der Materie. Oder? Also das, das Ganze, wenn du das mal anschaust, dann ist es einfach seltsam. Oder? Nur schon all die Fachbegriffe. <lacht> Allein schon dort. Es fängt ja schon dort an. Oder? Und, ja. und, und, und, und all die Abkürzungen. Das, das hat etwas, etwas Verunsicherndes, finde ich jetzt. Aber ich habe, ähm, ich habe mir das Buch gekauft, ähm, 50 Schachtricks. Okay. Äh, das heisst, es äh, ist eine, eine Empfehlung für Kinder sogar. Aber sie, sie sagen in der Beschreibung, dass natürlich auch der, der Hobbyspieler kann profitieren kann. Und ich glaube, ich würde mir jetzt das Buch äh, suchen zum, zum Thema Börse, das wo, mir wo auch ein bisschen die Basics äh, Hast du einen Buchtipp? Es gibt Nein, ja eine Börse ja. für Dames, gibt es so etwas. Ja, genau. Also ich denke, ich denke ähm, das meiste, was ich gelesen habe, ist, ist angelsächsisch. Mhm. Weil in Amerika ist das viel, viel wichtiger als bei uns. Ja. ja. Ich, auch, äh, ich finde auch die Qualität von dem, was ich gelesen habe, auch auf Deutsch, ist äh, äh, etwas zu wünschen übrig. Mhm. Also die Autoren sind in Amerika unter einem viel höheren Konkurrenz. Ja. Ich persönlich jetzt, wenn englisch lesen kein Problem ist, würde, würde schauen, ob jetzt amerikanische Literatur gibt, wofür selber Sparer quasi denkt. Okay. Ja. Alles klar. Da würde ich einfach schauen, was was, ist, was, ist beurte was, ist, was ist beurteilt worden gut beurteilt worden. Äh, da kannst du auch ein ins Inhaltsverzeichnis. In Amerika ist es halt so, dass die Steuern eine Rolle spielen mhm. und alles was Steuern ist interessiert dich nur. Mhm. Also, du musst wirklich darauf achten, du du jetzt Aktien, ein Aktienpicker quasi. Mhm. Und du musst schauen, dass es dir erklärt wird, wie das aussieht mit Aktien auswählen. Wie hast du das Handbuch geschrieben, das ich gefunden, das ich geschrieben habe? Gibt es noch Sachen, die fehlen? Ich habe es sehr gut gefunden, weil es halt einfach mit einem so Irrglauben aufruht, radikal. Oder? Das, das hat mir einfach sofort zugesagt. B habe ich es gerade verstanden. Also es war es ist, es ist, äh, für mich ein sachfremdes Thema, das aber so äh, behandelt wurde, dass ich es verstanden habe. Also ich habe nicht herumgerätselt. Mhm. Ähm, äh, jetzt kommt natürlich der Autor. Ich will es kürzen. Ja, ja. ja ich will es kürzen. Es sind nur, nur 20 Seiten oder 25. Und Man hat viel Grafik. <lacht> <lacht> Eben, ich will es kürzen und, und ich will dieser Frage. Spekulieren, ja oder nein, würde ich noch ein, ein, ein, ein weiteres Kapitel widmen. Also okay. das, das würde ich auch noch beantworten. Aber ich finde das Handbuch äh, finde ich ein super Tool für jemanden, der sich neu mit dem Thema beschäftigt. Also, weil, äh, eben, wenn du einfach ohne irgendetwas daran gehst, hast du das Gefühl, ja, ich muss schnell schauen, was hat die Aktie in der letzten Woche gemacht wenn sie so aufgegangen ist, dann gehe ich davon aus, dass sie das jetzt weiterhin machen wird. Du sagst ja, nein, das funktioniert nicht. Weil die Vergangenheit ist irrelevant für die Zukunft. Das ist nicht wie ein Mensch, der 20 Jahre Alkoholiker war, wo du davon ausgehen kannst, dass er jetzt nicht plötzlich anfängt, Yoga zu machen. Wer weiß. Du kannst von der Vergangenheit Ableitungen machen für eine mögliche Zukunft, eine wahrscheinliche Zukunft. Und das, das habe ich, das habe ich wirklich super gefunden. Also, dass, dass du gerade sagst, hey, schau das, was du gehört hast über das Thema Aktien gehört, ist nicht so, wie es läuft. Oder? Mhm. Das Handbuch finde ich super, aber ich will es wirklich noch. Äh, Spekulation fährt nachher vom Thema her. Oder? Ja, also dass ja. du auch sagst, hey, äh, kannst du machen, aber es kommt im Glück gleich, Und wenn du es machst, dann, dann schau du zuerst so Erfahrungen Arbeit. Vielleicht zum Abschluss. Was würdest du jetzt jemandem mitgeben, wo noch nichts davon weiss? Und Jetzt erzählst du dem, du hast im kaufst Aktien selber. Was würdest du dem für einen Ratschlag mitgeben? Ich würde ihm äh, mitgeben, dass, äh, ihm, ihm empfehlen, deinen Newsletter zu abonnieren. Aha, danke. Äh, und dir würde ich empfehlen, zu dem Newsletter jeweils äh, gerade für die Leute, die nicht Profis sind, vielleicht noch so einen, einen, einen zwei, drei 3 Sätzen Mini-Blog zu machen. Was hast du gerade beobachtet? Ähm, warum hast du jetzt genau das empfohlen? Was heisst das? Also, immer noch so, dass ich noch ein kleines Learning habe und nicht einfach nur in diesem Sinne Daten. Oder? Also, du, du bist eigentlich mit dem Newsletter, bist du mir quasi ein Auswertungsergebnis bekannt. Mhm. Und zu dem wünschte ich mir einmal noch einen Kommentar. Gleichzeitig ist es für mich natürlich sehr hilfreich. Ich sehe, aha, die kombinierte Strategie da bei Hund. Das ist, das ist sehr solid. Und wie gesagt, ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ja, Moment, der Gewinn oder der Value ist im Moment nicht so hoch. Dafür, dafür sind die sicher finanziert. Also ist das für mich immer noch sympathisch. Also ich finde, die, das system ist mir zugänglich gsi und es ist mir auch äh, sympathisch. Ich habe es verstanden, oder? Also, ich habe gesehen, da hat sich Gedanken gemacht auf eine neue Art zum Thema, aber eben, wie gesagt, ich wünschte mir quasi, dass du jeweils in dem Newsletter noch etwas aus deinem Handbuch zitierst. Einmal einfach so einen Gedanken noch mal kurz, kurz formulieren, das fände ich cool. Gut, herzlichen Dank. Ich danke dir, Herr Mann. <lacht> Wir machen das wieder. Ich wünsche dir viel Erfolg. Danke Ich voll. <lacht>